Also das Studium selber wird mir eigentlich noch von meine Eltern bezahlt. Ich arbeite etwa 20% im Adventure-Raum. Also ich werde äh, vor allem durch meine Eltern unterstützt. Ähm, bei mir ist es so, äh, dass eigentlich meine Eltern mir das Studium finanzieren. Genau auch die Studiengebühren, die im Semester anfallen, die zahlen sie mir. Äh, aktuell noch mit dem Geld, das ich habe, im letzten Zwischenjahr verdient im Zivildienst mit meinem Kollegen, die wir Bier brauen und machen, das so als halt so aus Business Viele viel so Polterabend oder so fest oder auch sonst ähm, Grübli halt einführen, einsperren, beobachten und ich arbeite noch nebenbei bei Carenus, das so Sitzwachen. Ich schaue auf Patienten, die älter sind und ich schaue, dass sie nicht aufstehen oder dass sie nicht Kabeli oder so rausziehen. Ich arbeite im Fußballstadion an der Kasse. Es ja, gefällt mir mega, noch so ein bisschen neben dem Studium noch einen Einblick in die Arbeitswelt zu haben. Und dann gebe ich noch meinem Kind Nachhilfe, genau in Mathe und Deutsch. Äh, Wurst und Bierverkauf haben wir <lacht> Ja, also Das, was ich bis jetzt hatte, war Vitamin B. Oder eben mit dem Bierbrauen halt wirklich selber. In dem Fußballstadion hat meine Bausine, die auch dort arbeitet, gefragt, dass also wüsste, dass ich ein von studieren kann und dass sie sich vielleicht noch ein bisschen Sackgeld dazu verdienen könnte. Und dann hat gesagt, ja, komm, du ich dich doch dort bewerben. Über das Studium. Ja. Die würde das so. einem ähm, so wie. eigentlich vom präsentieren. <lacht> also da kommt eigentlich jeder dazu, wenn er das will. Äh, Verschiedenes. Also Zivildienst schaut meistens einfach beworben. Das ist unterschiedlich auch durch das durch Bekannt. Also ich habe oft auf der Sub-Webseite geschaut, von dort habe ich auch schon Sachen gefunden. Aber jetzt die, die ich jetzt habe, sehe ich mir durch einen Kollegen entstanden, also wie weitergeleitet wurde, genau im Freundschaftskreis.